Ist und meiner Metal Mario Master. Ja, wir zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Ja, was ist denn beim Mal passiert? Wir haben gewählt und Bubbles reingesammelt. Und was machen wir heute? Genau das Serie, was wir jeden Tag machen. Yeah. Aber erstmal ja. machen wir hier durch. <lacht> mhm. ah. Treten Sie ein. Sollen Sie eintreten? Okay. Du kannst, du kannst mich gar nicht treten. Treten. Okay. Du kannst mich gar nicht treten. Warte, wollte ich gar nicht. Da, da will ich rein. Da, äh Mann, warum stehen die ganzen Ritterrüstungen? Ey? Ist vibriert. Vibriert es? Ist? Ja. Hast du etwa ein Ungutes Gefühl? Ja. Oh. Ja. Sind dieser Ritterrüstungen. Ja. Die ja, die, die sehr viel, Die wackelt sehr viel stärker. Ja. Dann müssen halt, Ein ehrenhaftes Duell. Okay. Das ich ich nicht irgendwie. Nehmen Oh, oh. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich wir ihn. Ich habe ihn. Oh, oh, ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Es ist in der siebten Etage. Also müssen wir noch zwei Juwelen finden und in der achten Etage, wo ich weiß, wo das achte Juwel ist. Das achte Juwel. Ich und mein Deutsch. Und ich weiß, wo, wo das fehlende Juwel ist. Das wollte ich sagen. Oh Gott. Oh Gott! Großer Gott! Macht die Tür auf. Ja, ja, ist ja gut. Treten Sie, verschwinden Sie, Sir. Und Sie sich recht herzlich verpissen, mein Herr. <lacht> <lacht> <lacht> Klick. So, ja, jetzt jede einzelne Tat abgrasen Ja. Du Quatsch. Dein <lacht> Den ganzen Planeten. Alienium. <lacht> <lacht> Nein. Was ist das? Was? Was ist Hm. Ein Einmal war schon nah genug dran, aber irgendwie haben wir nicht voll die Also warte. Nee. Ja, danke. <lacht> ich habe auch keinen Bucke. Oh, kein Bunker, auch ja, Okay, ich kann, ich weiß, wo der Buhu ist. Wir müssen eine Tasche höher. So, äh, war schon hier. Dann noch eine höher. Ich glaube, wir müssen noch eine höher. Nein, ich nicht. glaube, es war eins höher. Wir müssen aber noch... Äh... <lacht> Achso, ja. so äh. ja. Ihr müsst wissen, wir haben uns gerade Run gesehen, <lacht> wo, er, wo er ebenfalls runtergefallen ist. Ich habe irgendwie vergessen, man muss halt ansaugen. Ich habe irgendwie sogar gedacht, man springt automatisch. So. Nein. Ja. Ja. Ja. Äh. ja. Wir gehen einfach. Durch. Ja, hast gesehen. Er ja, warte, nee, ne, ah, nee, war hier was nicht. Es war wo die Melonen waren. Ja, das machen, äh, nein, das ist hier nicht. Das ist dort, wo die Melonen waren. Aber war aber eins. Ja, aber das ist. Du äh, kannst, du könntest ja mal das Wasser aufdrehen. Ne, nee. oh, nee, da haben wir schon. Ja, ja sage ich doch. Der ist durchsichtig. Oh. Sage ich doch. Ich habe den falschen Raum hier gefunden. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Hör mir doch mal zu. Echt? Na, warte. Was? Was? Ja. Hm, hier ist der Bohu. Ist etwas sehr gewagtes tun. Willst du das Klo kaputt Ja. Dann ha. Hallo, mein Name ist kann ich wohl nicht so versteckt. So. <lacht> An den <lachen> das und das und das und das, und das. Eine Oh, komm nicht rein. Das ist die andere Schosswand an. Oh, so, hier war es ne. ist ja, hier war das. Ja, du Ja. Ja. ist anmachen ja muss das Wasser anmachen oh äh, oder ja ha ha also ganz knapp verpasst glaube ich ja das war zum so Bettenraum. Ja. Dann können wir auch dieses Stockwerk für immer hinter uns lassen. Ähm, Hier rein. Oh, so. Ja, so. Äh, was zum Arm oh, an? Die werden mir durch. Ich wieder so rebellen. Ja gut. So, das war relativ einfach. Einfach runter. Ja. Nee, da. da, ist es. Wenn man genug sieht, hat man nach unten rum, irgendwie runter kann. Äh, ich mal hier durch. Ich sehe da unten gar nichts. Hier, hier Loch. das Loch? Äh, da, ah, da ist es. Ja. Ding das ist da. Aua. Aua. Da hätte ich mich selber geblendet. Ja, aber wir haben es geschafft. Verschwinden wir von hier. Gut, Stopp, ja. ja, da können wir auch, auch, auch die, alles vollständig machen. Na, gibt irgendwie eine Abkürzung nach unten? Nein, wir müssen den ganzen Weg nach unten laufen. Ja. Deswegen hasse ich das Ökohaus! Verstehst du jetzt, warum ich es hasse? Nein. Ja. <lacht> <lacht> ah, ah! ja. Oh, ja, ja. Wenn du mich abgelenkt hast. Ja, genau das. Ja, ey, wie die Rebellen, ey. Mach auf! Geh weg. Alter, wie schnell wie ich dich. gesehen, wie, wie schnell ich da durchgerannt bin? Ja, und ich. <lacht> habe durch. Oh mein Gott, gleich ah. ah, ah. ah, mhm. okay. so. Alles Schrecken, Terror. Okay. Ich meine, sind wir gleich unten. Ja. Oh Gott. Ja, knapp. Hör auf. Ja. Äh, also. oh. Ach so. Okay. Ach <Hey. lacht> Ich wollte jetzt gerade voll angeben. Ja, ich habe vergessen, dass ich irgendwie A gedacht Ich habe mich los und um loslassen. Ja, ich habe vergessen, dass ich so loslassen muss. ZR, meinst du? Ja. Ich ja. habe um A gedacht. <lacht> <lacht> kommen okay. wir hier lieber ab und kommen nie wieder hierher. Oh, hi. Ach, oh, gedacht wollte ich. Spiele. Ja. Ja. Ja. Yeah. Haben wir ein paar Zwerge gesagt. Äh? Schuss. Au! Womit habe ich das denn verdient? Gehst du gut? Ja. Okay, dann kann ich einen weiteren. Kannst du mal stehen bleiben? Nein. Doch. Sollen wir mal lieber ins Filmstudio gehen? Ja. Schnell machen können wir zuerst ein paar Ja. Da können wir allgemeine gehen machen und mal warten hinter uns. Ja. Auch wenn das so 40 oder so Minuten dauert, wenn ich jetzt irgendwie nicht so glaube. Ja, ich glaube auch nicht. Wir haben, ich glaube, wir müssen hier einfach viel zu wenig Juwelen noch nur, nur suchen. Ja, wir brauchen hier mal Nummer Ja. So. Und hier war, weiß ich jetzt ja, zum Glück, wo das letzte Juwel ist. Und wir müssen hier noch, wir müssen hier hier noch nur, nur drei Sachen machen. Ja. Hm, folge mir bitte. Ich zeige, ich zeige dir, wo ist. Oh. Nicht reingehen. Nee, soll ich? Oh, hey. Weil hier in dem Raum davor das Juwel ist. Oh. Pass auf. Ah, da ja, ist es. Oh Gott, Filmstudio. Und jetzt mal machen wir noch, besuchen wir noch unseren guten Kumpel den. Filmmacher. Ja, der hat bestimmt unseren Film schon fertig, ne? Ja, ja. Hey, was geht ab? Ist unser Film fertig? Hat ein Oscar? Er hat einen Oscar bekommen. Na, warte, wo ja. habe ich nicht abgegeben? Oh, oh. Yeah. Getan, aber auch ja, was soll's? Na, der kommt halt mit in die Galerie. Machen aus dem ein schönes Bild. Okay, nee. Der hat den Film verschlammt! Wo ist überhaupt der Buhu? Wahrscheinlich rechts. Oh. Rechts oben. Ja. Dann gehen wir mal dahin. Hier. Ja? ja! Ah, ich bin... producer oh, was? Und Action. Ah, Kammerzähne 45 3 69 8 hat falsche, <lacht> falsche Branche ja. Ja. Ja. ja damit würde ich sagen, damit sind wir im Filmstudio fertig. Ja. Ja, ich mach's. Oder so gedacht. Das finde ich gut, das hat nicht so lange gedauert. Dann, oh. Oh, was ist, denn? Hm? Das, ist die das denn? Vibration am Aufzug. So dass denn? Der geht irgendwas von uns. Sonst würde der würde sich melden, wenn er was von uns will. Wahrscheinlich so, sollen, wir, sollen wir in die 15. Etage gehen. Was machen wir nicht? Wir gehen erstmal in die neunte Museum. <lacht> da, fehlt da fehlt uns nur nur der Beruf. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Du bist nicht Mario. Du wirst niemals Mario ersetzen können. Aha. Wer ist dieser Mario? Ich weiß es nicht. Mir, also den Buhu hier zu finden, das ist ein bisschen schwierig. Ja, aber das hier riesig ist. Nee, das, das meine mein ich nicht. Der Buhu ist unter unter irgendeinem dieser Bilder drin. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, welches. Oh ja, hier. Ha, gefunden. Oh, mein Name ist Buh, aber tatsächlich nicht. Ich bin die Na, warte, ich habe beim ersten mal, mal nicht gefunden. Oder oder oder oder oder oder oder er wollte uns zum Essen ausführen und jetzt bringen wir ihn um. Gib ihm, gib ihn. Ja. Jetzt saug ihn ein. Mal, ich Hab ihn eingesaugt. Er frisst seine Seele. Ich habe seine Seele gefressen, um seine Stärke zu erlangen. <lacht> ja. So, da, das wäre wäre das Museum gewesen. Dann können wir können ja weitergehen. Ja. Und was war das nächste Stockwerk? Die Pyramiden. Ich meine ja. Ich weiß, das ist äh, elfte. Äh, elfte Stockwerk war ja Welt der Wunder. Nicht ja, auch hm? war der Aufzug, nicht ja. Ich Ich glaube, ich weiß, woher das kommt. es scheint der Boo zu sein. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich meine, Juvenha haben wir alle gefunden. Ja, war ja schon jetzt weggegangen ja mal sehen, wo der beruf ist. Ja, Mích äh, ist gerade stehen geblieben. wahrscheinlich also schnell zu gehen. So. Da haben die Fraktion wahrscheinlich oder weil hier Geister sind. Es können auch. Gott! Ich habe den Mund Dann ich den Winter... Nein! Oh mein Herz... Hätte Ich von mir... Nein! Ich muss mehr... Gott! Boah. Da kommt noch einer. da kommt noch einer. Oh Gott. Okay, ich war ich verpiesel mich. tot. meine Leben kannst du Ja, das ist dein Leben. Das sind deine deine Leben. Das ist jetzt gerade wirklich wunderbar so wahr. Ja. Oder ding ding ding ding ding, ding ding ding ding ding ding. Das sind noch zwei. Komm da, wie wie die gucken. Ich hm. ja, Ich meine. Also, ich habe die. Ja. Haben wir sie gesehen? Also, sieh mal an. Oh yeah. Ich glaube, wir sollten reingehen. haben wir gegen die Das ist eine gute Frage. Wir sollten auch, auch, wir sollten die uns auch eben stammen, damit wir für dich noch ein paar Leben bekommen. Da, hat gedroppt. Ja. Oh, warte, erreichen. Oh, ah, ah, ah, ah. Oh, ich we... oh er ist hier. Ja. Oh, was? Hey, ich, ich habe versehen X geklacht, das wollte ich nicht. Oben oh, ist er, ja. Yeah. Okay. Mm -hmm. okay. Oh. Yeah. No. Nur dann von den Dingen an. Hier nicht. Da auch nicht, oder? Vielleicht. La da. Das ja! Ich bin so gut wohl. Ich werde dich. Ich will ein uralter Auto machen. Wie kann das wagen? Uralte Männer waschen? Uralte Männer waschen. Ach, ich hab' das nicht. Also, mir schon. Ich rein. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Hm. Komm uh, das war echt gut. offen, Mann. Äh, ja, wir, wir können jetzt, wir müssen die Leute da hochklettern. Dann kommen wir hier raus. Muss mal eben die umgebung bestaun ist ja, sei ruhig, ja. seid ruhig ihr kleinen schlingel ja. Ja, ja, ja, ja. was hast du getan lauf lauf lauf lauf lauf oh, knopf gedrückt abbauen. Ja. Ah. Ah. Ich, mich nicht erwischt haben, ey. Puh, das war knapp. Ja. rein, ah. rein, rein, rein, rein, rein. Äh, elf. Knopf. Ich glaube auch. 23 Minuten aber war. noch extra dem Park wenig ein paar Dinge machen. Nein. Nein. Soll ich mir weh tun? <lacht> <lacht> Das sind sicher ja? oben in der mitte irgendwo Aber wir hier alles gerne. ja wir haben hier alles uns fehlen es noch noch zwei Juwelen äh, noch eins äh, in der 12. und noch äh, das andere in äh, der 13 und natürlich hm. noch der buhu ja gut okay ich, ich weiß wo wo das ist ja, wie war's so? ja, hier Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja. <lacht> ich bin sauber, mein Kassel kannst du wohl leider nicht schauen. Den schnappen wir uns. Hermin! Ja, gib ihm alle. Hier ihm! Ich gehe Ich gebe ihn aufs Maul. Dann die Zeitungen. Da war Ich gebe ihn aufs Maul. Ja, ja, ja. Mhm. Warte, warte. Warte noch kurz. Wir einsammeln? Mhm. Geld einsammeln. Wählen und Geld einsammeln? Ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Wählen und Geld einsammeln. Ganz wichtig. Geld einsammeln. Keine <lacht> Ahnung. Was laberst du da? Ich wollte gerade ich wollte gerade fragen, was laberst du da? Ich glaube, du solltest nicht äh, irgendeine random Sprache sprechen. Nee keine außerirdischen Sprachen wie Französisch. <lacht> ja. 12. Äh, Knopf. Wir wissen ja, wo, wo das letzte Juwel ist. Ja. Wir sam sammeln wir erst das Juwel ein und dann kümmern wir uns um den Bohu, und Genauso wie bei letzten bei den letzten beiden. Das müssen wir ja dämpfen, <lacht> Ja so ja, jetzt müssen wir erstmal ich ich äh, ich kümmere mich drum oh. <lacht> <lacht> so so das letzte war's Nicht das. Überall. ist wie ein ja, bisschen so Wie bist komplett Eine Perle? Wie nett. Aber genau den Geist. Warte. Wie warte. Ja. nicht. Ist er hier? Nee, er ist nicht hier. Er ist irgendwo ganz hinten. Würdest du mal bitte auf mich warten? Nee, warte. Warum wackeln? Ein wenig. Ich glaube, der ist irgendwo hier. Ja, der ist auch ein bisschen warmer Schiff? Ne. Er ist ja auch noch in dem Gebiet. Ne, der ist nicht in, der ist nicht bei dem Schiff. Der ist nicht bei dem Schiff. Da. Wo sollen denn hier Objekte sein? gewonnen aber oh, ich bin guter die selbst gefragt aus dem maul ja, ja, ja, ja. Ja. Yeah. Oh, nach Okay, gehen wir weiter. Jetzt schon viel früher hoch, sondern hätten wir uns ja voll gespart. Ja, ich weiß. Dachte ich auch. Denke ich auch. Aber, aber wir haben jetzt ja noch einen Weh hier und noch einen Buhu zu fangen. Nee, noch zwei. Noch jetzt noch den einen im Fitnessbereich und noch den in der Disco. Noch einen Weh im Fitnessbereich. No. Da haben wir zumindest alle Juwelen schon eingesammelt? Besser auf der Letzte, ja. ja. Wir ziehen das jetzt noch durch. Ja, 13. Knopf. Dann würde ich sagen, holen wir uns das Juwel zuerst. Was macht wir? Gar nichts! Der ist aus wie Obelix. <lacht> Wieso siehst du aus wie Obelix? Ja, na, ich hab ein Foto. Äh, na. Okay, der ist im Pool, aber wir, wir holen uns erstmal das Juwel. Das war hier. Mach Platz. Ich oh oh. Ich hab nicht dadurch durchgekauft. Oh oh. Ich hab dich da ich glaube, der ist irgendwie ist der vielleicht unten? Hier mal hier durch. Ja, da ist aber irgendwie nichts. Wo der, wo hier ist? Hey, ich bin Buddy Builder. Du bist echt fit. Hast du trainiert oder was? Ah, der ist ja unten. Ehrlich. Keine Schuhe, keine Kleidung, kein Stoff. Oh, ja. ja. <lacht> <lacht> Komm her, du. Komm her du mein Fähig. Dreh nur. Hast du nur gemacht. Und rein mit dir, du. Oh yeah. okay. ja, dann kommen wir jetzt zum letzten den letzten stockwerk wo wir wo der letzte ist, und dann können wir im labor noch die ganzen geister ablegen ja. und an den paar Ben. und dann geht ab ins 15 stockwerk das letzte stockwerk ja das schaffen wir auch noch ja, ja wir kommen nicht weiter <lacht> Wie viele Minuten haben wir schon? 33. 33, ja, gut, Ein paar Minuten. Und Überlänge, aber ja. Und mach jetzt Knopf. Und gerade sind wir noch dran. Weil funktioniert schwierig. Mhm. Und so mit der Wie soll ich dich denn, wie soll ich dich denn halten? Ich bestehe aus dem glibber Okay. Oh oh it's here. Nö. Na vielleicht. Ja. Na wir jetzt. Ich bin Musiker. Willst du mir mal meine Demo anhören? Nein. Willst du mir mal mein Mixtape anhören? Der. Das ist von einem <lacht> Vögel geflogen. Hast <lacht> du nebenher geflogen jetzt? Da ist er. Ah. ist Da ist er. Ja fangen gefangen. Ja. Hm? Gut, Gott. dann kehren wir jetzt mal zum Labor zurück. Ja. Ich machen wir aber verstanden Ja. Dann bleiben wir hier am besten stehen und gehen jetzt zum Labor. Ach so. Oh. Äh, äh, Labor. Äh, Labor. Mein Gott. dann legen wir dann unsere Geister. Ah. Ich hab ja noch was, ne? Ah. Ganz qualitatives Zeug. So, <lacht> haben wir alle Bubus. Ja. Brennbu, Ubu, Buchstabiri, Buigi, Kungbu, DJ Bubu, Bulldogge, Ritterbu, Botanika Budusa, Buaalt, Gruftbu, Saoobura, Bucania, Budibilder, Busika ja, jetzt nicht rassistisch klingend, aber die sehen alle genau gleich aus. Ja. Also einfach in einen Typen. Ja, in einen Bossgeist. Da. morti Wozurek. Ja, wir Was? Hätten wir so, so eine Hube-Taschenlampe, soll die verwenden? Nein, nicht. Ja, muss nicht? Muss einfach so Verwenden gehen und dann auch zurück. Jetzt guckt sich da deine oh. an, wie viele Edelsteine wir haben. Ja, oh. oh. oh. oh. also <lacht> ja, so 14 Stockwerke, alle alle Edelsteine, und dann oh, soll ja. Und dann würde ich sagen, dann geht es im nächsten Part weiter mit der letzten Etage. Ja, Penthouse ist das, glaube ich, ne? ja, Penthouse. Gut. Aus dann bis zum nächsten Mal. Ja, tschau, tschau. Thank you